Unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten zerstören diesen Planeten und somit unsere Lebensgrundlage. Dieses Produkt drückt das meiner Meinung nach einfach perfekt aus. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle, in den letzten ein, zwei Jahren ist das Zeug so gehypt worden, es hat die ganze Welt überschwemmt. Ihr kriegt es im Prinzip in jedem Laden, an jeder Ecke, auf der ganzen Welt, in jedem Urlaubsort. Natürlich könnt ihr auch online diesen Scheißdreck bestellen. Überall gibt es dieses Produkt. Und das sind die sogenannten Poppets oder Pushits oder wie auch immer die alle heißen. Das ist im Prinzip ein aus Silikon angefertigtes Spielzeug, nennen wir es mal so, das irgendwie so die an Luftpolsterfolie erinnern soll und so ein bisschen ja ploppen soll. Jetzt werden einige von euch sagen, Mensch, aber das ist doch ein Riesenspaß. Was soll das? Was soll die Scheiße? Es gibt tausendmal schlimmere Produkte und überhaupt und dreckige Autos und Fleisch und was weiß ich was. Langsam, langsam, langsam. Stopp. Darum geht es nicht. Also wir können jetzt nicht gleich wieder ausweichen auf was schlimmer ist oder was fieser ist oder was auch immer, sondern nein. Wir betrachten heute einfach nur mal dieses eine Produkt. Natürlich kann man darüber diskutieren, dass es da draußen noch viele andere schlimme Dinge gibt, aber diese ganzen Produkte, die ich euch jetzt demnächst präsentieren werde, zeigen einfach insgesamt dann, wie schlimm die Situation tatsächlich ist auf dem Planeten. Also lasst uns jetzt einfach mal bei diesem einen Produkt bleiben und hier exemplarisch zeigen, ähm, ja, wie wir Menschen sagen, fick dich Mutter Erde. Das grundsätzliche Problem bei diesem Produkt ist, es ist absolut überflüssig. Wir brauchen es nicht. Es bringt uns nichts weiter. Wenn man das als Spielzeug deklariert, dann gibt es da draußen viel anderes Spielzeug. Da müssen wir nicht jetzt noch mehr Spielzeug herstellen, was hinzukommt. Ja, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen dafür was weg und wir setzen wieder was anderes an diese Stelle, wenn es Kontingente gäbe, und das habe ich bei meinem ersten Video schon erwähnt, dann wäre das eine andere Geschichte. Aber dieser Scheiß kommt ja hinzu. Also haben wir das Problem, dass wir hier ein Produkt haben, das jede Menge Ressourcen verschwendet, und jede Menge Energie benötigt. Dieses Zeug besteht in erster Linie aus Silikon, diese Poppets, Pushets, wie auch immer ihr sie nennen mögt. Und dieses Silikon, ihr kennt das vielleicht vom Backform her, muss wahnsinnig viel Hitze aushalten können. Das heißt, es braucht unglaublich viel Energie, um dieses Produkt überhaupt herstellen zu können. Und damit es so schön bunt ist und so schön gummiartig ist und so weich und so toll und ploppt, braucht es jede Menge super giftige Chemikalien. Das heißt, wir brauchen supergiftige Rohstoffe, gefährliche Rohstoffe, seltene Rohstoffe. Wasser brauchen wir sowieso bei im Prinzip jedem Produktionsprozess auf diesem Planeten. Und für so eine Scheiße brauchen wir Wasser, wenn wir gerade über riesige Dürren sprechen in diesem Land und auf der Welt. Wahnsinn. Und wie gesagt, jede Menge Energie. Und dieses Zeug wird vermutlich, oder wird in erster Linie in China produziert. Das heißt, da wird sehr viel Kohle verbrannt oder Gas oder irgendwas in die Richtung, um diese Scheiße zu produzieren. Und letzten Endes, und das habe ich ja auch schon im ersten Video erwähnt, im Intro-Video quasi, das ganze Zeug ist am Ende Müll. Ich habe diese Scheißteile schon auf der Straße liegen sehen. Ich habe sie auch schon im Mülleimer liegen sehen. Ich habe sie irgendwo an irgendwelchen Schulrucksäcken hängen sehen, wo sie schon total zerfleddert waren und überhaupt. Also furchtbar. Das, wir produzieren im Prinzip mit diesem Produkt direkt, etwas für die Tonne. Und dafür nochmal brauchen wir jede Menge äh, Energie und Rohstoffe, die wir einfach verplempern, die wir nie wieder zurückbekommen. Und ja, dieses Produkt steht für mich stellvertretend für Millionen andere Artikel, die absolut idiotisch sind. Und nochmal, so wie ich es im Intro-Video schon gesagt habe, im ersten Video, ihr müsst euch vorstellen, da sitzen Leute, die denken sich so eine Scheiße erstmal aus. Die sitzen Tag für Tag da und denken sich so einen Bullshit aus. Statt, wie gesagt, sich um ihre Liebsten zu kümmern, um sich persönlich weiterzuentwickeln, vorzubilden und so weiter, sitzen diese Menschen da und gucken, wie sie irgendwie Geld machen können. Und das ist mit Sicherheit eine riesen Gelddruckmaschine gewesen, so wie das Zeug überall zu finden war, zu finden ist und so oft, wie ich das tatsächlich überall bei den Menschen gesehen habe. Und natürlich musste auch dieses Zeug transportiert werden, gelagert werden und so weiter, was zusätzlich Kosten verursacht, was zusätzlich CO2-Ausstoß verursacht und anderer Dreck, der in die Luft geblasen wird und und und. Also wir haben hier wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll in Worten, also ich bin wirklich, ihr kennt mich, aber ich bin fast sprachlos. Wie kann es sein, dass wir so eine absolut dämliche Scheiße produzieren und keiner sagt, hey, stopp, das ist Ressourcenverschwendung, hey, stopp, das ist Energieverschwendung und so weiter hey, stopp, das belastet zusätzlich die Umwelt. Niemand sagt nein. Also man könnte ja wenigstens sagen, wenn das Zeug aus China kommt, hier an der deutschen Grenze, europäischen Grenze, Moment, so einen Scheiß können wir doch hier nicht verkaufen, so einen Scheiß können wir nicht anbieten und dann können wir auch dadurch dafür sorgen, dass es weniger produziert wird. Nein, alles scheißegal, es wird Geld damit gemacht. Solange Geld gemacht wird, ist jeder Scheiß in Ordnung. Und wir regen uns ja in Deutschland gerne auf, wenn ich sage oder Politiker sagen, ja, wir müssen irgendwie ähm, hier und da einsparen und wir müssen vernünftiger werden und so weiter und wir müssen verzichten, bla bla bla und wir müssen CO2 einsparen und so weiter und so weiter, dann schreien hier gleich die ersten Leute, ja, nee, Moment, Deutschland ist ja nur ganz wenig am CO2-Ausstoß beteiligt weltweit und so viel tun wir ja gar nicht da, ähm, also so, viel, so schlimm sind wir ja gar nicht und China ist viel schlimmer und USA sind für schlimmer und und und. Ja, warum ist denn China so schlimm? Na? Weil die genau so einen Scheiß produzieren, damit wir den konsumieren. Die produzieren lauter Scheißdreck da drüben, mit, gerne mit Kohle und Gas, in erster Linie Kohle, damit wir so eine Scheiße hier kaufen können, damit wir sagen können, guck mal geil, ich habe was Neues, guck dir das an und voll spaßig und toll und überhaupt. Und wir denken überhaupt nicht darüber nach, dass dieses Produkt im Endeffekt das größte Leck-mich-am-Arsch-Mutter-Erde-Produkt ist, das es gibt. Und ja, ihr könnt das Zeug immer noch überall online kaufen und das Geilste ist ja, es ist ja nicht nur dieses Silikon, was so schlimm ist im Prinzip. Es ist ja auch noch das Plastik drumherum, das ist ja nochmal verpackt, ja, das ist ja... Wahnsinn, also das sprengt ja quasi mein Brain, ja, wenn ihr überlegt, was für eine Fick Scheiße wir hier abziehen. Es ist unglaublich. Ja. Da haben wir Silikonteile, die sowieso widerstandsfähig sein sollen und da kommt noch Plastik drüber. Ja. Irgendjemand muss noch diese scheiß Plastik hergestellt haben. Leute verbringen Lebenszeit damit, schmeißen ihre Lebenszeit weg, um so eine Scheiße zu produzieren. Und irgendjemand muss diese Texte auf dem Plastik geschrieben haben. Und jemand muss irgendwelche Grafiken auf dieser Plastik entworfen haben, auf dieser Folie, die da ähm, hergestellt wurde. Wahnsinn, Alter, Puh, ja, Gehirnexplosion, Meltdown, Brain Meltdown, wenn ich an so eine Scheiße denke. Ja, das sind Dinge, die mich nachts nicht schlafen lassen, weil so eine Scheiße auf diesem Planeten passiert und ich lebe nun mal hier und ich habe keinen Bock, dass ich in 20, 30 Jahren oder auch in 40, 50 Jahren, da könnte ich noch auf der Welt sein, dass mir dann hier alles um die Ohren fliegt bei 50 Grad Außentemperatur und kein Wasser mehr da ist, um Atomkraftwerke zu kühlen beispielsweise, wenn die dann immer noch stehen müssten. Also es ist Wahnsinn. Alles wegen so einer Scheiße. Und nochmal, es ist dieses eine kleine Produkt, was ja so nice ist ja und so lustig und blop, blop, blop, blop. Ja, was absolut pervers ist, absolut krank ist und uns zerstört. Diese Scheiße. Ja? Und dann gibt es natürlich noch Millionen andere Produkte drumherum, die genauso dämlich sind. Und dazu komme ich noch. Keine Sorge, das ist das erste Video zu diesem Bullshit. Und nochmal, mit diesem Bullshit machen wir dann LKW voll, machen wir dann ähm, Züge voll, machen wir dann Schiffe voll und so weiter. Was natürlich auch wieder jede Menge Ressourcen frisst. Wie krank ist bitte diese Welt nur für dieses verfickte Geld? Also wenn es um Spielzeug geht und, und um Spaß zu haben und sowas, dann gibt es da draußen... Millionen Alternativen, und das ist auch so ein Punkt, den ich wichtig finde. Wenn es für ein Produkt Alternativen gibt, dann brauchen wir nicht noch mehr von irgendeinem Produkt. Dieses Produkt und ähnliche weitere Produkte sind absoluter ökologischer Wahnsinn, ökologischer Selbstmord. Nochmal kurz zusammengefasst, für dieses bescheuerte Produkt braucht es jede Menge Bullshit-Jobs. Wir verschwenden äh, Rohstoffe, wir verschwenden Energie, wir verschwenden Arbeitskräfte und, und, und, und, und und zerstören letzten Endes unseren Planeten, weil am Ende ist das wieder Müll. Leute, ich, ich kann es gar nicht glauben, wir produzieren Müll am, am Fließband, ja, wir produzieren Müll am Fließband, das ist nichts anderes, diese Scheiße ist absoluter Müll, aber es wird damit Geld gemacht und deswegen existiert es. Und ihr merkt, das. Ist, es regt mich einfach tierisch auf, dass da kein fucking Brain irgendwo ist, der sagt, stopp, Moment, das geht nicht, irgendwo in der Politik irgendeine Vernunftinstanz, nein, es wird dann auf, auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt. ja, wenn die die Scheiße nicht kaufen würden, würde man es nicht produzieren. So funktioniert das aber in diesem System nicht. Wir sind gefangen in diesem System Produktion und Konsum. Diese Scheiße hört halt nicht auf, wenn da keiner dazwischen grätscht. Aus der Politik oder sogar aus der Wirtschaft. Wird da natürlich keiner machen, weil die sich da dumm und dämlich dran verdienen. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach Aufklärung. Und ich werde euch noch mehr so Videos zeigen von solchen beschissenen Produkten, damit vielleicht irgendwann die Menschen sagen, Moment, da stimmt irgendwas nicht und sagen, hey, wir brauchen eine Politik, die das verändert, die das endlich verändert. So, und jetzt würde ich natürlich gerne von euch wissen, ich weiß, auch ihr geht oft mit offenen Augen durch die Welt und seht so einen Scheißdreck. Kennt ihr andere Produkte, die es sich lohnt vorzustellen? Produkte, die absoluter Bullshit sind, die kein Mensch braucht und die einfach nur diesem Planeten schaden? Teilt sie mir bitte gerne in den Kommentaren mit. Vielleicht ist es sogar eins meiner Produkte, das ich schon auf der Liste habe. Vielleicht ist es eins der Produkte, die ich noch hinzufügen werde und darüber berichten werde. Ich bin auf alle Fälle gespannt auf eure Antworten. So, und an dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.